Ja, Hallo lieben, Christian Schermeier, Peter, coach und so weiter. Immer noch ein bisschen Sonnenbrand von zu viel Schiefer, äh, Snowboardfahren. Äh, jetzt die Januar-Sonne ein bisschen unterschätzt, aber äh, heute haben wir mal ein ganz anderes Thema. Ach, wollte ich wollte einfach mal ein paar Gedanken zu sagen, weil mir das immer wieder so auffällt, dass äh, ja, auf Social Media, dass man einfach immer, also auch in, in äh, Dokumentationen, und es äh, immer mehr dieses Thema. Onlyfans, äh, wer das nicht kennt, ähm, ja, das ist so eine große, was wie man das nennen soll, eigentlich keine Social-Media-Plattform, also eine Plattform, die so gedacht dafür ist, dass wenn du irgendwo einen Account hast und du willst so extra Leistungen erstellen, äh, die dann bezahlt werden können und da gibt es ja auch so... Auch noch andere, Patreon zum Beispiel, aber oh, das ist tatsächlich ganz normal, wenn jemand jetzt irgendwie extra Videos bereitstellt oder ich weiß es nicht, äh, keine Ahnung. Ähm, aber Onlyfans ist eben ja, für, ja, sagen wir es so, wie ist, für äh, Sexwork Dienstleistungen <lacht> irgendwie. Äh, und natürlich ähm, übers Internet, also jetzt in aller Regel nicht persönlich, aber ähm, ja, werden halt ja, kannst du halt für 10 Euro kriegst du irgendwelche Fotos, ähm, äh, Videofilme, kannst du dir irgendwas wünschen oder also wird natürlich alles äh, abgerechnet, äh, das kostet halt so und so viel und das kostet so und so viel ähm, und darüber werden teilweise unglaubliche äh, Einnahmen generiert, also wo, ja, vor allen Dingen Männer natürlich, äh, ja, ja, äh, Wer weiß, wie viel Geld dafür ausgeben. Und ähm, ja, es gibt Frauen halt, die verdienen wirklich fünfstellig, äh, viel, also vierstellig auf jeden Fall, fünfstellig noch mehr. Und es gibt auch die absurdesten äh, Sachen da. Fetische, ich habe so eine Doku geguckt nochmal darüber. Also echt ein bisschen shocking, muss ich sagen. Ähm, gut, es hat jetzt so, äh, also was mir vor allen Dingen auffällt, dass es wie Pilz aus dem Boden schießt. Und äh, ja, ich. Kann natürlich zwei Aspekte. Ne? Also, natürlich kann man sagen: Mein Gott, das sind erwachsene Menschen. Äh, ne? Der eine bietet es an, der andere kauft es. Und wo ist das fucking Problem? Ähm, also, ich, ich habe ein Problem, aber vielleicht das geht zu mir. Ich habe ein Problem erstmal damit, dass das so alles normalisiert wird. so äh, das ist alles so, ja, ist eben cool und autonom, so äh, Sexwork zu machen und bla. Und äh, das, also das, ist das ist überhaupt gar nicht mehr. Problematisiert wird, finde ich erstmal interessant, sagen wir mal irgendwie. Äh, und ja, es ist natürlich so, äh, für ja, gerade junge Frauen, äh, die da bereit dazu sind, das zu machen und auch bereit dazu sind, äh, Material irgendwo ins Internet zu stellen, wo man nie weiß, wo das mal landen wird und äh, was das so mit einem macht. Ähm, wenn man die Bedürfnisse von irgendwelchen anonymen Menschen äh, befriedigt, irgendwie, weil das ist, man denkt vielleicht so, das wäre so distanziert, ich schicke nur irgendwelche Fotos, aber äh, ja, man, oft ist ja so, dass die Grenzen immer weiter rausgeschoben werden und man macht immer mehr und ähm, ja, also mal abgesehen äh, davon, dass man da schon auch die Nerven äh, zu haben muss, ja klar lockt natürlich die Kohle und es äh, ist vielleicht für viel viele das Gefühl leicht verdientes Geld und das sieht man mittlerweile überall. ne? Machst du schon Onlyfans und ha und ha und, und ich weiß nicht, ob es mir so geht, dass ich das irgendwie ein bisschen gruselige <lacht> Entwicklung finde, weil es werden ja, ist ja nicht einfach so, dass du da irgendwelches Material kaufst. Ich meine, da kannst du auch ähm, ja ins Internet gehen. Ich meine, das ist ja bekanntlich voll davon oder irgendwelche Playwork kaufen oder ich weiß nicht was. Ähm, das kannst du auch billiger haben. Das wundert mich sowieso immer. ich meine wieso man überhaupt so viel Geld für ausgibt. Aber gut, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, sondern es geht ja darum, dass so eine, so eine Illusion erzeugt wird von so einer persönlichen Beziehung, so, die aber sicherlich zu 98 Prozent überhaupt nicht da ist. Also es wird so eine Illusion erzeugt von, äh, ich habe da eine Freundin irgendwie, klar, die hat auch irgendwie andere, gibt es auch irgendwie andere Männer, aber bestimmt hat sie zu mir irgendwie ein ganz besonderes äh, Verhältnis und, äh, und ja, das ist ja auch viel, dass man sich dann so, also nicht nur äh, Hotten-Content austauscht, sondern auch sich schreibt und dies und das und äh, aber alles gegen Bezahlung, weil das schon an sich so weird. <lacht> also, aber äh, ja, also es wird so ein bisschen der Eindruck entwickelt von so einer Beziehung und äh, ich finde das hochproblematisch, ne, also, aber vielleicht geht es nur mir so, vielleicht bin ich da auch zu alt für, keine Ahnung, aber es ist meine Meinung, also, das, also erstmal, finde ich, also es ist natürlich, erwachsene Menschen tauschen sich da irgendwie aus und das ist nicht illegal, muss man natürlich ganz klar sagen und dann wird es halt auch gemacht, aber es ist ja schon so, dass Frauen auch, die, Schwächen von Männern irgendwo kapitalisieren. Das kann man natürlich sagen, ist mir doch scheißegal, aber wie gesagt, wenn es andersrum ist, wird es ja auch thematisiert. Und ich finde schon, dass da Männer, die irgendwie meinen, sie kriegen niemanden anders, äh, ja, dass sie dass da äh, kapitalisiert werden auf eine ziemlich krasse Weise und denen auch irgendwo eine Scheinwelt vorgespiegelt wird und weiß ich nicht, ich finde es nicht so prickelnd Und ähm, und den Männern muss man eigentlich, also denke ich auch, Mensch, äh, Männer, die das machen, ey, sag mal, wo ist euer fucking, wo ist eure fucking Standards, muss ich schon wieder sagen. Ich denke immer, wenn man das, oder äh, äh, holen wir noch mal kurz aus, wir waren ja, ich hatte ja gerade wieder eine Lesung in München, da waren, ich meine, das ist immer unterschiedlich, aber in München, da waren jetzt, weiß ich nicht, von, von, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt waren, aber sagen wir mal 60, 70, 80, keine Ahnung. Da waren, glaube ich, drei Männer. Wieso? Ich meine, ich mache ja auch viel Content für Männer und vielleicht gehen sie nicht auf Lesungen, weiß ich nicht. Und mir schreiben ja auch viele, aber warum geben Männer womöglich hunderte tausend Euro für solche pseudo-virtuellen Dienstleistungen aus, die man doch das gleiche Geld nutzen könnte, wo auch immer jetzt? an sich zu arbeiten, sein Dating Game zu verbessern äh, und eine reale Freunde zu haben, das ist ja durchaus in Reichweite. Also ne, ist sicherlich es mag jetzt Sonderfälle geben, wo du äh, irgendwie einen Fetisch hast, der keine Ahnung, der sich jetzt nicht anders realisieren lässt äh, als über äh, bezahlte Dienstleistungen äh, meinetwegen. Aber es wird ja nicht bei jedem so sein und ähm, ja, warum da so wenig an sich äh, glauben oder sich, wie gesagt, dass Ressourcen in Persönlichkeitsentwicklung stecken. Ähm, und ja, also das, das verstehe ich irgendwie nicht, weil das ist ja genauso, genauso wie Onlyfans verfügbar ist im Internet, ähm, ist Persönlichkeitsentwicklung verfügbar im Internet. Ne? Warum steckt man das nicht da rein? Aber vielleicht denke ich da äh, viel zu viel zu oberflächlich, keine Ahnung. Aber äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich kann es irgendwie nicht so sehen, dass es ja kann ja jeder machen, was er will. Das stimmt natürlich auf eine Art, wie gesagt. Ne? Aber ich finde, es hat irgendwie niedrige Energie. Ich glaube, das, das finde ich daran irgendwie, irgendwie nicht so richtig geil. Und ich glaube, das ist, betrifft auch beide Parteien, dass das irgendwo... Weiß nicht, ob er das wirklich so viel Spaß macht auf die Dauer, aber klar, wenn es Geld lockt, macht man viele Sachen. Ne? Aber ja, wie seht ihr das? Also, ich finde es äh, ein bisschen bedenkliche Entwicklung, aber ähm, keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt der so Obermoralist, aber könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. Das ist einfach nur mal so ein random Video zwischendurch. Und macht die fucking Kurse, äh, Verlustangstkurs ist draußen zum Frühbucherpreis und. Nächsten Monat geht es da wieder los mit äh, Selbstliebe-Challenge-Advance für die etwas härteren unter euch und die Wohlfühl-Challenge geht gleich auch wieder los. Wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben.